Willkommen zurück, Reisende. In der letzten Folge hatten wir die schlimmste Mission ever. Die hat sogar mein OBS zerschossen. Ich hoffe, Ton und Bild sind nicht allzu schlimm geworden. Als nächstes werden wir jetzt erstmal die Piratenmission machen und unser Frachter aus diesem System hier bringen. Weil wir ja immer noch diesen Frachterkampf dauerhaft hier haben. Dann können wir auch gucken, ob unsere Fregatten zurück sind. Scheint so. Also drei, See, vier, fünf. Ja, scheinen zurück zu sein. Wenn ihr Spaß habt und nichts mehr verpassen wollt, dann auch gerne abonnieren und liken. So. Dann gucken wir, ob wir die Traumantenne für Leben das lebende Schiff bekommen haben. Und dann werden wir mit unserem Frachter erstmal das System hier verlassen. So, mal gucken gehen. War ja... Ja. So. Nachbesprechung. Gucken. Traumantenne, oh, direkt bekommen. Das ist doch schön. Der Rest ist Müll. Auch keine Sorge. So direkt herstellen, damit wir es nicht vergessen. So. Das Ei haben wir im hier im Frachter. Das machen wir dann einen anderen Mal. Wichtig war ja erstmal die Traumantenne. Mit der können wir nämlich dann auch lebende Fregatten suchen. Natürlich holen wir uns die dann direkt in S-Klasse. Also die erste ist meist C, weil man da sich durchklicken muss. Das zeige ich euch dann und je nachdem, was man anklickt, hat die unterschiedliche Werte die erste lebende Fregatte. Gut, hier war nichts weiter. Sehr schade, dass man... Früher gab es hier, also gibt es heute jetzt hier noch einen Reiter zu breiten ähm, Gängen. Da muss man nicht so einen leeren Raum nehmen. Und so schöne schwarze Fußböden. Aber dafür habe ich zu spät mit dem Spielen angefangen. Verspeichern. So, da wir jetzt ja die Traumantenne haben. So, jetzt werden wir einmal den Frachter hier wegbewegen. Obwohl, wir könnten auch gucken, was die Traumantenne will. Aber da das Ei ja nicht mithaben ob wir nicht die Quest für das lebende Schiff triggern. Mal gucken. Ach ja, geht hier natürlich wieder nicht. So, dann werden wir mal Impulsantrieb, wenn wir irgendwann mal weit genug weg sind. So. Traumantenne ist erwacht. Das dauert jetzt kurz. Ah, wir haben was entdeckt. Dann haben wir jetzt sogar die erste lebende Fregatte, die wir sehen. Also, eine kolossale, prachtvolle Kreatur treibt an meinem Raumschiff vorbei und scheint durch das Vakuum des Raums zu schwimmen. Ein Nimbus aus Sternenstaub umwogt sie. So etwas habe ich noch nie gesehen. Reisender, in der Unendlichkeit der Schicksale trafen wir aufeinander. Gelassenheit und Frieden überkommen mich in der Gegenwart dieser uralten Kreatur fühlt sich zutiefst vertraut an, so als ob wir uns schon immer gekannt hätten. Ein Kett zu meinem Schussfaden, zusammengewebt im kosmischen Wandteppich. Ich bin froh, zusammen zu sein. Nach dem Wandteppich fragen. Ich habe schon oft gesehen, wie sich dein Schicksal mit dem meinen verflochten hat. Soll ich mich... Noch einmal deiner Frachterflotte anschließen. Komm, lass uns gemeinsam träumen. Wer bist du in diesem Leben? Gemeinsam träumen. Die wahlähnliche Kreatur öffnet ihren Rachen. Ein klangvolles Wiegenlied überschwemmt mich und taucht mein Bewusstsein in Wellen der Euphorie. Die Stimme des Wesens wird immer leiser, während sich in meinem Kopf seltsame Visionen manifestieren. So je nachdem was wir auswählen ändert sich die Spezifikation der Fregatte also Bewusstsein, Euphorie. Also bewegen wir schnell, denke ich mal. Umsehen wir Erkundung. Ich weiß nicht, was er wecken macht. Können ja mal Erwecken. Scheiße. Das war falsch. Das jetzt aber schlecht. Gut, wieder was gelernt. Es ist nicht Erwecken. Da, wenn wir immer noch in demselben System sind, müsste es immer noch dieselbe, dasselbe äh, äh, lebende Schiff sein. Brauchen wir zumindest mal hinfliegen. Sieht das so ähnlich aus, oder? Jo, könnte ja dasselbe sein. Gut, dann klicken wir uns jetzt einmal durch, bis wir da wieder hingelangen gemeinsam träumen so ah. vielleicht nehmen wir mal fühlen. ich schwimme mit schwerenlosen Gliedern durch ein Meer von Sternen ein System von Himmelskörpern taucht auf drei Welten laden mich ein näher zu kommen doch ich weiß dass meine Zeit hier flüchtig ist nur ein Planet kann erreicht werden Besse meine Gliedmaßen an meinen Körper und tauche hinab zu. Ein belebte außerirdische Metropole. Von Indiumadern durchzogener Bergen. Mega Fauna Ökosystem. Nehmen wir mal die Metropole. Ich verstehe Reisender, ich beginne dich klarer zu sehen. Zeig mir mehr. Das Wiegenlied der Kreatur zieht mich weiter. Mein Körper ist ihr Körper. Wir, sch wir eins schwimmen, wir durch den Traum. Ich stehe auf der ungeschützten Oberfläche einer hitzeverbrannten Wüste. Schwefelhaltige Wolken ziehen über mich auf. Der Himmel grollt und mein Anzug warnt mich. Ein Feuersturm zieht auf. Warmkristalle sammeln. Die Kreatur moduliert ihr Lied als Reaktion auf meine Wahl. Obwohl ich die Visionen gestalte, spüre ich dass unbarmherzige... ...es... Beste, Gut, das weiß ich jetzt nicht. ...auf diese Weise einen eigenen Platz in unserer Partner Partnerschaft finden will. Die Bilder verändern sich. Ich befinde mich auf der Brücke meines Hauptschiffs. Stille Alarm, kritische Energieversorgung. Alle Systeme fallen aus. Die Techniker brauchen Zeit für die Reparaturen, aber opportunistische Piraten werden wahrscheinlich jeden Moment den verwundbaren Frachter angreifen. Behörden können mich mal. Hm. Flüchten oder Energie sparen? Na, wir machen wir Energie sparen. Das Lied der. Kreatur entfaltet sich zu einer Sprache. Ich verspreche nun fließend, ich spreche nun fließend jede der großen fremden Sprachen. Die Zeit vergeht unkonventionelle Weise und ich verbringe einen lohnenden Tag mit dem Training und dem Erlernten der Bräuche der Aikin. das sind Krieger. Die Vision verdunkeln und verstärken sich. Ich schleiche durch einen verfallenen Frachter Groteske Eiersäcke hängen von der Decke, schwitzend und bebend. Die Säcke sind zahlreich und ich bin allein. Wir schießen drauf. Ein Notsignal führt mich in einen abgelegenen Sektor des Weltraums. Ich entdecke einen treibenden Piloten. Das Schiff in Trümmern, der Treibstofftank leer. Als ich mich nähere, versucht ein Gesetzloser zu fliehen. Wir beschlagnahmen den Treibstoff. Wir sind verloren in einer unbekannten Galaxie. Fremde Sterne links herum. Eine Drohung knistert in meinen Ohren. Übergib deine Fracht oder stirb. Das feindliche Raumschiff ist gut bewaffnet. Seine Ausrüstung ist der meinen überlegen. Es würde ein harter Kampf werden. Der ist Jason. Das Lied beginnt zu verklingen. Blicke auf den Horizont eines atemberommenen Planeten. Exotische Herden grasen friedlich auf duftenden Gras. Ausgedehnte unterirdische Höhlen sind von ungeheurem Reichtum erfüllt. Ich könnte verweilen oder diese Welt so verlassen, wie sie vorgefunden habe. Jede Spezies entdecken. Der Traum weicht zurück, die Realität tritt wieder in den Vordergrund. Ich sehe dich jetzt, ich sehe die Stärke, die deine Flotte von mir braucht. Ich bin bereit, unsere Partnerschaft zu beginnen. Die Fregattenflotte aufnehmen. Wie gesagt, Zählschiff. Zur so Flotte hinzufügen. Damit haben wir unsere erste lebende Fregatte bekommen. jetzt bräuchten wir dann, wenn wir eine weitere wollen, man kann immer nur eine pro System bekommen eine lebende Fregatte den Detektor hier, den wir aus Meteoriten kriegen, sehr selten gut, man kann auch Glück haben und kommt recht schnell ein und wenn wir dann durch ein System fliegen, erscheint unten rechts verschiedene Symbole und oben in der Mitte auch und wenn eins aussieht wie ein hinten Fischkopf mit Tentakeln anhalten und dann würden wir eine neue lebende Fregatte finden können. Aber wir wollten jetzt erstmal unser Schiff hier wegbewegen. Eine haben wir jetzt, die können wir direkt losschicken. Mission, wenn man eine lebende Fregatte mitschickt, besteht die Möglichkeit, Leichsäcke zu bekommen sein lebendes Schiff später um den Platz hier auszubauen es geht mit den normalen Erweiterungen die wir haben nicht braucht man spezielle für und zwar heißen die Leichsäcke da werden wir die jetzt erstmal direkt auf Mission schicken dann kann die auch ein bisschen leveln und da schon wieder den nicht Steht doch da hinten rum, oder? Ja, ah, doch mal in die Richtung, in die ich will. Das sieht doch genauso aus, oder? Hm. Dasselbe Schiff. Gut. ja, Teleporter sind natürlich nur auf der anderen Seite. Mhm. So. Regatte los schicken und dann andere Sternensysteme und dann machen wir die Piratenmission. Äh, was waren das jetzt für eine? ist Ich hier auf, wie passt. Da organisch. Kampf, okay. Wenn wir jetzt eine Kampfmission machen. Oh, wir haben keine. Oh, dann machen wir die da. Nehmen wir den. Gott. Wir haben gar keinen. Gründungsschiff. Oh, ne, das geht nicht. Hm. Ja, dann nehmen, wir halt ausgeglichen. Da können wir den nehmen und das Organische. Und Handel haben wir eh gerade keine. Wären ja, die mal S. irgendwie sinnvoller. Jetzt hier noch eine Industrie. Schauen wir dann auch gleich wieder C mit. Das, das würde reichen, aber wir können hier ja noch eine mitschicken. So. Die geht nicht. Und der hier. Ah. Oh das aus, wenn wir alle losschicken. Nein. Nein. Wir werden ja dann eh uns nur lebende S-Fregatten holen und die anderen schmeißen wir alle wieder raus. So, jetzt wollen wir irgendein anderes System. Wo wäre denn die Piratenmission eigentlich? Stimmt Sau weit weg, oder? Mission, Gott, was soll die sein? Die ist aber heute weg. Also da sind wir. Ah, guck mal, da waren wir noch nicht. Da, nein, da, oh, da. Dann werden wir jetzt dahin Das erste Mal, dass wir mit dem Frachter reisen. Eigentlich mache ich das nicht, ich lasse ihn immer nur irgendwo stehen, weil ein Schiff. So müssen wir jedes Mal <lacht> im Frachter hinspringen neues System. Gut, wir können den Planetenscanner nehmen, aber wir müssen trotzdem in unser Schiff steigen und auf die Raumstation im System, um den Teleporterpunkt zu erhalten. Daher... Ach nee, welche Richtung. Und daher laufe ich, ein, ich einfach... nehme ich einfach... jetzt? Also unser Frachter hat echt Probleme. Deswegen nehme ich eigentlich immer unser Schiff. Felsiger. Dickter Akrowächter war ja klar, ey. reisiger. Brustlos, ja gut, direkt um Jetzt müssen wir extra runter zu unserem Schiff und dann auf die Raumstation, nur damit wir den Sehlepunkt in unserer Karte haben. Stehen hier schon wieder für Schrottdinger rum? So. Kann sein, dass wir die Fahrtmission einfach, weil wir zu weit entfernt sind, neu starten. Hallo, was ist denn jetzt kaputt? ich habe deine Nachricht erhalten. Das ist ziemlich viel auf einmal. Eine Simulation, nichts ist real. Es aber irgendwie fühlt es, es sich so an, als würde das keine Rolle spielen. Nicht, wenn wir ohnehin sterben. Und ich habe darüber nachgedacht. Wenn ein Hilferuf des Atlas der Grund für die Probleme dieses Universums ist, dann ruft er schon sehr lange nach Hilfe. Diese 16 Minuten, ich wette, uns bleiben noch Jahre, bevor wir sterben. Fragen wir mal was sofort. Ich habe lange darüber nachgedacht. Darüber, dass wir uns nicht treffen können, obwohl wir uns scheinbar am selben Ort befinden. Ich glaube nicht, dass wir je am selben Ort waren. Ich glaube, diese Portale, die teleportieren uns nicht, die transformieren uns, die schneiden durch Dimensionen, das denke ich zumindest Anders lässt sich all das nicht erklären. Und wenn die Mauern zwischen den Welten wirklich fallen, vielleicht können wir vor der Apokalypse doch noch einmal ein Trinken gehen. Gebe Wohlsorge. Ich verabschiede mich und sage Apollo, dass ich auf dem Weg zum Zentrum bin. Er sagt mir, dass er versuchen wird, vor mir dort zu sein. Wir sprechen über unsere gemeinsamen Erinnerungen, obwohl wir uns noch nicht besonders lange kennen. Uns nie getroffen haben, meint er. Er sei stolz, mit mir zusammengearbeitet zu haben. Lebe wohl, mein Freund. Ja. Warum sagt er eigentlich andauernd, die Traumantenne wäre Schrott? Warum halt eine neue? Ist also mal mehr Ernst. Ich ja nichts so nee erst Raumstation dann machen wir die Piratenmission die Teleporterpunkte sind wichtig wenn man mal irgendwas braucht und hat man mehr Raumstationen zur Auswahl wegen den Händlern und alles so teleporter Dann können wir weiter. Dann haben wir jetzt die Galaxiekarte. so der behauptet auch noch, dass wir so sauber hm, Nein. Das ist aber sehr weit. Aber wir können die auch in einem neuen System neu starten lassen. Mit Hilfe naher Strukturen neu starten. Dann dürfte die nicht mehr so weit weg sein. Markierten Koordinaten erreichen. So. Aber in welchem System? Das scheint ja immer noch so weit weg zu sein. Ist nicht der Ernst jetzt. Wollte ich nicht so weit reisen, aber naja. So, vier Planeten, zwei Monde. Direkt natürlich gucken, ob hier irgendwas Schönes ist. ist denn das für eine eine Einspeisungssequenz, die wir immer erhalten, ich gar nicht. Willen das sein? Gefrorener Planet, also, falls das jemand schon mal hatte, kann er mir das gerne mitteilen. Ich hab das noch nie gab, diese lila Einblendung im Bild. Holender Planet, wo ist denn der da? Der ist so rum. der Mond. Ja, Korruption entdeckt. Was will das denn sein? Zensiert. Es könnte ja sein, dass da nur eine Lebensform gibt. Wir müssen ja nämlich noch Lebensform scannen. Das können wir die Atlas-Mission nicht abschließen. Weil da muss man die Meilensteine vorweisen, Der mond Dann landen wir jetzt mal auf dem links von uns und auf dem da hinten. Sensiert. Aha. Und Sternkorruption. Also davon habe ich noch nie gehört. Also, ich weiß man den Begriff einzuschätzen, aber ich als Planetenname. Ja, also auf dem Weg nach unten hat er viermal die Farbe geändert. Welche Farbe hat er denn jetzt wirklich? Hm. Allah, roter Regen. hier mit dem Gras nicht. Im Schiff ist es lila, oh. und wenn du aussteigst, ist es orange. Das ist ja komisch. Effektgras. War doch eben ein Tier. Wie gibt's hier? Sieben. Würde die alle finden? Was noch eins. Da ist eins. Da ist eins. Aber direkt vier Stück. Komische Bäume. Ah. Nichts anderes hier. Warum ist das jetzt eine Sternkorruption? aller roter Regen. Gewöhnlich umfassend viel. Echter abwesend. Keine Ordnung. Auf jeden Fall hat der Effekt Gras. So ist es rosa und wenn es ist, ist es lila. Äh, braun. So. Der andere war aus dem All betrachtet rot. Müssen wir noch finden. Was war er denn? Also, irgendwie sind wir auf der falschen Seite. Ist da einer? Wo ist der andere? Stimmt denn jetzt schon wieder hier nicht? Wo ist denn der Planet denn? Nein, oh, wo bin ich jetzt? scannen nicht. Ich könnte auch kotzen. sind noch nicht um den Planeten geflogen. Wo sind die alle hin? Oh. Was soll denn das jetzt? Jetzt können wir die nicht scannen. Sind sie? Ja doch, das ist der, ne? So. Und dann reisen wir direkt weiter ins nächste System. Scheiße, ich habe es klein geschrieben. So ein Mist. Vielleicht finden wir auch einen Deko-Gegenstand auf dem zensierten Planeten. Äh, auf Anomalien. Elf verschiedene Anomalien. Bin nicht sicher, ob zensiert dazugehört. Sehen wir ja gleich. Solange wir jetzt nicht gegen den Berg knallen. Warum ist denn hier so ein komisches Wetter? Fraglich, wie hoch wir sind. Also zu hoch zum Landen. Da gibt's Würmer. Jetzt, Herr Gott, lande doch, ey. Landebereich nicht frei. Was zum Ja, lande doch, mein Gott. Ist hier nicht frei? Jetzt lande doch. Ja, Gut, wir können hier nicht landen. Lende doch halt irgendwo. Das Raumschiff. Mach mal. Landebereich nicht frei. Jetzt auf einmal. Das ist auch eine Scheiße. Blutregen. Ja, super. Jetzt diese blöden Würmer hin. 12 Tiere, das Ganze haben wir voll vergessen. Wie weit sind die weg? Da haben wir so eine Essenskugel dabei? Ja. Das gucken wir doch im Leben nicht hin. Wie ist denn das? Ne, oh kacke, so schon mal gar nicht. Nein, oh Los, los. Los. Los. Da, da wollen wir hin, da wollen wir hin, da wollen wir hin. Nein. Oh. Ich konnte nicht eh drücken. Wir sind nicht gestorben. Aber wir stehen im Felsen. Ach, zum Henker. Hm. Ja, dann holen wir uns dann diese Dinger als Haustiere. Wir nehmen die großen. So. Lumpen abnehmen. Leiter übernehmen. So ist das andere Ding. Ist ja cool. Das ist eine Seifenblase mit Augen. Aber wir müssen ja sowas von auf zensierten Planeten landen. Wie ist das Wetter hier? 12 Grad. Oh. Das da kann ich nicht scannen. Ah, kann ich doch. So, gefährliche Blumen. Ich hätte keinen so einen Wurm gehabt. Aber irgendwie nicht geklappt. So ein Tier habe ich noch nie gesehen. Das hat einen Haufen Augen. Mhm. Echt cool. So, jetzt müssen wir die beiden hier erstmal... Wo oh, und wo ist der andere hin? Der das? Oh. Wo war der das? Oh Gott, die Richtung will ich. Zu klein, Vielleicht ist er jetzt im Inventar, weil wir jetzt einen anderen haben. Fühlt sich reizbar. Ja, halt, wir haben ihn nur als Haustier genommen und oh nee, wir haben keinen Leckerli. herstellen. So. So. Kein Wunder, dass wir da nicht landen konnten. Was zum Henker? Was sind das denn für Vieh? kriegen wir bestimmt hin, dass das irgendwann. Man kann irgendwie ja die Eier bearbeiten. Die legen. Und vielleicht kriegen wir das hin, dass er größer wird. Gut, dann haben wir diese Folge gesa äh, Haustiere gesammelt und äh, lebende Regatte äh, bekommen ich kann hier nirgends oh, hier können wir landen cool ich höre es nicht Jetzt haben wir krass geile Tiere, muss ich ja mal sagen. <lacht> naja, vielleicht kriegen wir irgendwann auch so einen Wurm. Uh, wir nennen den da. Ich weiß welcher auch anders. Ja. aus Tiere. wissen wir wenigstens ungefähr wo wir die haben. so immer der Mission weiter folgen da wollen wir hin weil wir wollten ja die Piratenmissionen machen also müssen wir uns da wenigstens erstmal hinbegeben auch wenn auf dem Weg immer irgendwas dazwischen kommt Boah, diese Kugel mit Augen, die ist natürlich echt cool. Vier Planeten und Mond. Können wir das so scannen? Und wieder. Dateneinspeisung, Sequenz erhalten, Quelle unbekannt. Aber was? Stoppt ja nichts auf hier. Ich kann nichts. Ein Kommunikator will der von uns? Weil wir haben ja auch immer noch diese Mission ausgewählt. Und die ist es ja nicht. Wir sind ja noch nicht mal im richtigen System. Radioaktiv. Grünlich. Ah, Wächter war ja klar. Ein Inselplanet. Gründer und auch Wächter. Jetzt nur die Frage, was ist das da hinten? Wir können Scan. Nicht bewegen. Unfruchtbarer Mond. Gut, keine Anomalie dabei. Weil auf Anomalien gibt es immer nur ein Tier. Das wäre echt gut für. Den Fortschritt für die Atlas-Missionen. Daher springen wir einfach immer mit unserem Schiff von System zu System. Wir haben ja, nichts feindlicher scannen. Ich habe wahrscheinlich gerade versehentlich auf ein Schiff geschossen. Weil einige Schiffe bauen die Meteoriten ab natürlich keine Absicht. So. Weiter. Und binnen. Gut. Hm. Nee. Was mache ich denn? Also. diese Schiffe hier, die bauen manchmal die Meteoriten ab und versehen wahrscheinlich habe ich gerade drauf geschossen hm. Piratenmission ist im nächsten System weil auf dem Weg zu unseren Missionen die war vor dem Atlas noch war, immer gut Gucken nach Anomalieplaneten. Ein Tier dann scannen und dann hochladen. Für den Meilenstein Fortschritt, damit wir wirklich, wenn möglich, alle Atlas-Missionen in eins machen können. Fünf Planeten. Ja, logischerweise ist da einer. Wieder Dateneinspeisung. Das ist das der Piratenmission aber bei einer anderen Mission zeigt er das auch an also komisch also wenn das jemand weiß kann er mir das gerne sagen baulnder Planet ist da hinten oh ärgerlich, wenn man nicht in der Frontansicht ist. Lassen die sich immer nicht scannen. So, gefroren. Und was der? Oh, er da. Arktischer Planet. Okay. Was ist das da? Das Schiff. Ah, das ist das Schiff. So. Ja, äh, wie, wo, was ist denn jetzt hier? sehen auch sehr seltsam aus. Können wir uns ja gleich mal angucken. Da wir die Piratenmission heute nicht mehr schaffen wir uns ja noch wenigstens die Frachter mal anschauen. Vielleicht ist ja auch eine Fregatte bei. Auch wenn wir ja bald dann lebende Fregatten sammeln werden. Das dauert auch lange, weil wir ja in sehr viele verschiedene Systeme müssen. Und dann müssen wir ja wieder im Impulsantrieb fliegen. Und das dauert zum Schnitt zwei bis acht Minuten, sagt man, aber ich hatte auch schon 40 Minuten im Impulsantrieb verbringen. Nur damit das Symbol für die lebende Fregatte auftaucht. Sind die neu? Also ich kenne die mit einem mit einer Kugel vorne oder mit einem Halb, so mit einem Kreis, aber ist hier. Habe ich auch noch hier gesehen. Oh, uh, B. B-Kampf. Warte, Kampf haben wir doch schon welche. Hm. Gott, ich sollte mir das aufschreiben. Egal, wir können sie entlassen. Ja Aber ein B. Dann können wir die... Kampfeinheit direkt wieder rausschmeißen. Ja, hier C. Kein Nerv drauf. So. Was zum Henker ist das für ein Systemfrachter? Ich bin nie gesehen. Das sollten wir. Ich bin. Das sehen ja alles so aus. Am besten mal Foto von machen, falls. Und jemand aus der community die, die haben möchte hier ist zum beispiel so einer und da hinten ist auch einer mit einem anderen oben aufbau und hier auch und mal ein bisschen ärgerlich wir haben jetzt keine kann ich nicht weiter dahin. Oh. Macht das halt einfach riesig. Hm. Ich krieg den gar nicht aufs Bild. Ja gut, wir müssen noch weiter wegfliegen. Ich gedacht. Reicht. Stimmt, oder? Ich mal die falsche Taste. Neigen ist eins und drei. Gehen wir uns näher ran. Ist langsam, oder? Oh ne, was soll denn jetzt? Ach da. Uh, da ist mit Koordinaten, das ist ja cool. So. Ach Mist, da war ja was. Jetzt mache ich das Screenshot, mach mir das ab. Oh nein. Super. Hm. Uh, ja, ein Foto gemacht. So, und da ist auch noch. Ja, da fliegen wir jetzt halt näher ran. Das ist dämlich mit den Fotos hier. Stehen Frachter, äh, Fregatten im Weg. Ah, oh, ist doch nicht wahr. Das hier so zugebaut. So, und dann nach, nach da gucken. Wo hin? Da oben. So. So. Das ist ja für ein Arsch. Also wenn man nicht mit seinem blöden Schiff hier genau richtig steht. So. Oh. Nee, jetzt ist... Wir müssen den Aufbau da oben sehen. Ist doch scheiße, was soll denn das? Hm... Ich möchte irgendeiner so einen Frachter haben. Wir kriegen jetzt hier kein blödes Foto hin, oder was? Echt jetzt? Ist nicht wahr. Vielleicht kriege ich die Krise und schießt drauf. Ja so stehen. Viel zu nah dran. Die ganzen schwachsten Schiffe im Weg. ja wir sind zu nah. Ist doch scheiße. Foto Modus schön und gut. ganze kannst in ist doch nicht wahr. Flieg rückwärts, Drecksgammelschiff. Sehen wir es nicht wegen diesem Schwachsins. Geh mir nicht auf den Sack hier. Ja, weil ich ihn will. mir doch scheißegal. Sack hier. Ein Foto machen. So. Fast. Oh Gott, was sind diese dämlichen Fach da so groß? So. Nee, warte. Man muss oben den Aufbau sehen und vorne. Weil es ist ja... Du uh, ein Foto gemacht. Ähm, wo ist eigentlich die Raumstation hin? Oh, ah. ah, da. Oh, nee, ich kann wieder nicht schnell fliegen. Uhuhu. Absichtlich so gemacht, dass du nicht abhauen kannst. Ich weiß, oder? Gut, ich bedanke mich dann als fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß habt, nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. Beim nächsten Mal werden wir dann die Piratenmission machen. Vielen Dank.